Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute möchte ich dir anhand eines einfachen Beispiels erläutern, wie man einen nicht-deterministischen Automaten in einen deterministischen Automaten überführt. Das Ganze werde ich in einem weiteren Video wahrscheinlich noch an einem etwas komplexeren Automaten aufzeigen, also abonniere gerne den Kanal. Für dieses Video halte ich es für sinnvoll, das Ganze hier einführend an einem recht simplen Beispiel zu erläutern. Gegeben haben wir einen nicht-deterministischen Automaten mit insgesamt drei Zuständen Z0, Z1 und Z2. Z2 ist der Endzustand und ausgehend vom Startzustand Z0 kommt man durch die Eingabe von einem A oder von einem B wieder in den Zustand Z0. Es kann allerdings auch sein, dass man nach Eingabe eines A's in den Zustand Z1 kommt. Für die Eingabe von A im Zustand Z0 ist die Übergangsfunktion also nicht-deterministisch. Befindet man sich in Zustand Z1, so verbleibt man durch Eingabe von einem A oder B in demselben Zustand Z1. Durch Eingabe eines Bs kann man allerdings auch in den Endzustand Z2 kommen und für die Eingabe von B im Zustand Z1 ist die Übergangsfunktion somit nicht deterministisch. Nun wollen wir aus unserem nicht deterministischen Automaten einen deterministischen Automaten machen und das funktioniert mit Hilfe der sogenannten Potenzmengenkonstruktion. konstruktion Das klingt jetzt zunächst kompliziert, ist aber total simpel. Das einzige was wir letztendlich jeweils machen ist zu schauen in, welchen, in welche Zustände wir ausgehend von einem Zustand kommen wenn wir ein Symbol aus unserem Eingabealphabet eingeben. Anschließend vereinen wir all diese Zustände zu einem einzigen Zustand um so den Nichtdeterminismus zu eliminieren. Sofern man eine Menge an Nachfolgezuständen für die Eingabe eines Symbols aus dem Eingabealphabet bestimmt hat und diese zu einem einzigen Zustand vereint hat, schaut man sich an, in welche Zustände überführt wird, wenn man ausgehend von diesem Zustand ein Symbol aus dem Eingabealphabet eingibt und nimmt dann wiederum die Vereinigungsmenge, um einen neuen Zustand zu bestimmen. Schauen wir uns das jetzt mal an einem Beispiel an. In der Tabelle habe ich jeweils eingetragen, in welche Zustände ausgehend von einem Zustand überführt wird und welche neue Zustände sich durch die Bildung der Vereinigungsmenge der Nachfolgezustände ergeben. Durch Eingabe von A im Zustand Z0 können wir entweder in Zustand Z0 bleiben oder in Zustand Z1 kommen. Unser erster neuer Zustand ist also Z01 und nun müssen wir schauen, in welche Zustände wir kommen, wenn wir ausgehend von dem Zustand Z01 ein A eingeben. Da der Zustand Z01 die Vereinigungsmenge der Zustände Z0 und Z1 ist, müssen wir schauen, welche Nachfolgezustände bei der Eingabe von A ausgehend vom Zustand Z0 und Z1 erreicht werden können und diese anschließend zu einem neuen Zustand vereinigen. Da wir von Z0 aus durch Eingabe von A, Z0 oder Z1 erreichen und von Z1 aus in Z1 ergibt sich wieder die Vereinigungsmenge Z01. Dieser Zus diesen Zustand haben wir jetzt bereits eingezeichnet, so dass wir hier lediglich eine Schleife einzeichnen müssen. Doch wie sieht es jetzt aus, wenn wir ausgehend von Z01 ein B eingeben, da Z01 die Zustände Z0 und Z1 vereint, schauen wir zunächst auf Z0 und dann auf Z1. Gebt man bei Z0 ein B ein, landen wir in Z0 und geben wir ausgehend von Z1 ein B ein, landen wir in Z1 oder in Z2. Die Vereinigungsmenge lautet dementsprechend Z0, Z1 und Z2, so dass wir einen neuen Zustand Z012 einzeichnen und für diesen Zustand müssen wir jetzt wieder schauen, welche Zustände wir durch die Eingabe eines a's erreichen können und da Z012 als Teilmenge den Zustand 0 und Zustand 1 enthält und wir wissen, dass in Z01 eine Schleife für die Eingabe von A gegeben ist, werden wir für die Eingabe von A zurück in den Zustand Z01 überführt. Für die Eingabe von B könnten wir theoretisch in Z0, Z1 oder Z2 landen, sodass wir für die Eingabe von B eine Schleife einzeichnen. Ob wir letztendlich richtig überführt haben, können wir gut einschätzen, wenn wir uns die Sprache anschauen, welche durch die nicht-deterministischen Automaten akzeptiert wird. Unser Gebildeter deterministischer Automat muss die gleiche Sprache akzeptieren und darf allerdings keine nicht deterministischen Elemente mehr enthalten. Das heißt, bei der Eingabe eines Symbols darf es jeweils nur maximal einen Nachfolgezustand geben. Der nicht deterministische Automat akzeptiert alle Wörter über dem Alphabet mit den Symbolen A und B, welche irgendwo innerhalb des Wortes ein A aufweisen, also mindestens ein A aufweisen und jeweils mit einem B enden. Ist diese Bedingung auch bei unseren deterministischen Automaten erfüllt? Ja, das ist sie. Wir können also davon ausgehen, dass wir hier einen äquivalenten deterministischen Automaten gebildet haben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich rübergebracht. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Abo. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.